Wir machen weiter mit Hokus Pokus! So, äh, Leute by the way. Ähm, ich habe nur keine Ahnung, wie ich die Folge starten soll. Äh, ich bin gerade mega random, aber so komplett random. Ähm, ich dachte mir so, yo, ich kann mal wieder eine Folge Pflanzen gegen Zombies aufnehmen. Und, und, äh, hier, hier sind wir jetzt. <lacht> so, was kann ich hier noch so machen? Äh, hier kriegen wir noch für Fl- hey, warum können wir jetzt die ganzen so Stacheln Dinger? Fokus, Fokus. Äh, packen wir einfach hier noch ein paar hin oder so. Äh, haut mir beide mal ab. Oder nicht nur der. Äh, der gibt kein Damage, merke ich gerade. Verdammt, das ist nicht gut. Äh, äh, äh, hey, hey, hey, hey, hey. Der kommt ja nicht durch, ja? Ich warte da vielleicht lieber. Oder? Ich würde ihn da gerne wegmachen, aber das geht jetzt nicht. Geht jetzt so schwer, so gesehen. Äh, was haben wir hier noch? Den gleichen Müll. Brauche oh, ja alles nicht! Ich will das hier draufpacken. Bitte, bitte, bitte, lass mich da drauf Okay. Ich bin gerade wenig ruhig, das weiß ich. Ich wollte eigentlich die Folge etwas äh, aufregender äh, anfangen. Da hat es nicht so ganz geklappt. Hey, <lacht> okay, immerhin bin ich hier und ja, das, das war ein sehr sehr kurzes Level. Und ja, das war sehr komisch. Hokus, Bokus. Erinnert mich, das, das, das, das erinnert mich die ganze Zeit diesen Satz von, von Ashley mal äh, Mehr Verkettung, was machen wir denn hier? Wir werden heute endlich mal den Zombie-Modus zeigen äh, äh, können. Da werde ich euch zeigen, warum ich den so feiere. Yeah! <lacht> Haben wir hier überall noch ein paar hin? Oh nein, oh nein, oh no, nein. Oh no! Ja! Ach so, ach so, ja, klar, natürlich, natürlich, natürlich, natürlich. Aber das ist halt auch das Lotto hier. Muss man ehrlich sagen. So, bah, äh, äh, Richtiger Beat, ey. Aber ehrlich. So, zack. Vielleicht hier noch einen hin oder da oben noch einen hin. Das Geld nehmen. Da unten noch einen packen. Den explodieren lassen. Da saßen, nasen. Und bald wieder verlieren. Super. Beim ersten skill ich mega durch. Und beim Rest nicht. Ich muss sie irgendwie so besiegen. Obwohl nein, ich kann so machen. Oh, okay, okay. Oh nein. Nein, nein, nein, ich kann mich nicht beeilen. Ich kann mich nicht beeilen. ich bin nicht so schnell, okay, lass mich. So. Und äh, äh, äh Ja, du. Und dann fährst du mal kurz frei. Zeich. Du bist tot. Und das war's. Oh. Das hat fast geklappt. Äh. Ich finde diesen Spielmodus einfach langweilig und ich kann ihn auch nicht wirklich kommentieren. Merkt man gerade auch, dass ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Es kommt mir alles so plötzlich und... Ich will einfach, dass dieser Spielmodus hier endlich endet. Wir sind ja auch fast am Ende. Von daher ist das auch ganz gut so. Hier so oben. Ja, da oben. Kommt nur Müll. So, hier hin oder hier oben. Oh, oh, oh, oh gosh, oh gosh, oh gosh, oh God. So könnten wir das machen, glaube ich, oder? Das wird auch so funktionieren, oder? Da unten muss einer hin. Der wird sterben, der wird sterben, der wird sowas von sterben, der wird sterben. Yes. Wow, wow, ey. ey. <lacht> ja, ich habe jetzt länger gebraucht für diesen, für, für die beiden als na, für dieses Jahr habe ich sehr, sehr lange gebraucht. Ah oh Gott, mein Commentary heute sehr, sehr blöd, sehr, sehr kacke. Ich würde mich irgendwie nicht okay. So, ganz kurz durchatmen. Am besten noch was trinken. Wir müssen die Folge nämlich spannend machen, weil sonst gehen ganzen Klicks wieder runter. Nicht, dass es das irgendwie wichtig wäre oder so, aber trotzdem. Ups, das finde ich laut. Das packe ich ja lieber außerhalb, der, außerhalb meines Mikrofons. Das wäre ganz gut so. Okay, Ace of Vase. Ace of Vase. <lacht> Vorletztes Level von dem Vasenleveln. Jo. Okay. Okay. Interessant bisher. Ich glaube, man soll es eigentlich alles auch langsamer angehen, aber ist mir eigentlich. Äh, wurscht. <lacht> hm, hm, hm, hm, hm. Bitte, bitte nicht, nicht den, nicht den. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Oh, auf jeden Fall. Ja. Yep. Ja. Yep. Ich habe einen Fehler gemerkt. Le äh, du, du, du bist oh, yeah. oh nein, oh nein Wozu habe ich die Lampe? What? Was? Was ist das denn hier? Äh? Ach so, die Lampe, die zeigt mir was da drin ist. Ah Das ist interessant Was mache ich jetzt gegen den? Absolut keine Ahnung Aber ich habe eh verkackt Ich habe eh verkackt ich hab eh verkackt. Ja, ich hab verkackt. Oder Oder schafft ihr den noch? Schafft ihr den noch? Schaffen die beiden... Ja doch wohl, das können die noch... Yo, yo, yo, yo du schaffen die, das schaffen wir. Schau'n das schau'n wir. Komm, den noch, den noch, den noch. Schieß' ihn ab, er frisst noch, er frisst noch. Gott, der schafft er... Ach oh Mann, die Folge ist so langweilig. Mein Kommentar ist kacke. Wir nehmen schon fast... Minuten, auf. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Ich hoffe, meine Audio ist etwas besser. Ich habe nicht mit ihnen nachgeguckt, weil ich ja jetzt noch mal neue Displays angefangen habe und was auch immer. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich hoffe, dass meine Audio gut ist. So, was ist das letzte level damit wir endlich zu dem richtig coolen Modus kommen werden? Der aber lang, wo ich aber sehr überlegen, sehr viel überlegen muss, könnte man sagen. Ja, oh, Wasenbrecher, endlos. Okay. Nein. Halt, stopp. Halt, stopp. Gab's nicht ein Achievement für 15er-Serie? Gut. Äh, ich würde sagen, das hier zähle ich dann zu den Endlos-Sachen. Überleben. Wohl Überleben ist nicht endlos. Überleben ist nicht endlos, ne? Oder? Passenbrecher, endlos. Uh, ich würde sagen, das packen wir in einen Stream rein, weil das habe ich jetzt ehrlich gerade absolut keinen Bock, aber ich muss es machen, erstens, weil ich die Prophäre brauche und zweitens, weil das, äh, ja, wie soll ich das sagen, ein Achievement ist halt und auch zu 100% irgendwie hört. So, egal, wir machen, wir fangen an mit I Zombie. So ein Zombie, wie es funktioniert, das wird uns jetzt der p erklären. Die Zombies haben mich gefragt, ob ich ihnen zeige, wie man Häuser überfällt. Ich habe zugesagt, solange keine Pflanzen zu zahlen kommen. Und deshalb habe ich ein paar Pappkameraden auf deinen Rasen gestellt. spaß Halt, stopp. Zumal, ich habe gerade gesehen, dass es etwas gelegt hat. Ich hoffe, jetzt habe ich es kurz behoben. Ich hatte gerade gesehen, ich hatte keinen Speicherplatz mehr. Und da habe ich ein paar alte Folgen gelöscht und jetzt mich ich wieder an. Hey, wie der Spiel, wo das funktioniert? Wir ja, sehen diese wunderschönen, richtig saftigen und leckeren Gehirne. Und die wollen natürlich essen. Und wir spielen als die Zombies und haben aus auf irgendeinem Grund dieses Sonnenpflanzen oder halt Pflanzenhintergrund. Normalerweise hat man hier glaube ich ähm, Gehirnpunkte und so ein dunkleres Design, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das habe ich irgendwo anders gesehen. Und ja, wir müssen jetzt hier die ganzen Pappviecher essen. Die funktionieren genauso wie normale Pflanzen, aber die haben wir ja extra hier mit Pappe gemacht, weil wir wollen da ja keine... unsere eigenen Pflanzen ja nicht essen, ne? Wir wollen ja ganz lieb sein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, indem wir hier einen Pin packen. Weil hier ist nur einer so, ein Geschuss. Und hier sind ganz viele Punkte, die wir bekommen können. Deshalb packe ich den dahin hin. Hab fast keine Sonnenenergie mehr. Aber ihr seht schon, hier kann ich bei dem einfach richtig viel Lampfen. Und der überlebt das ja das ganze hier von ihm. Ja, unser Ziel ist es einfach, halt, überall die auf jeder Seite die Gürtel zu bekommen. Und das ist wirklich spaßig und lustig und der Endless-Modus, den, Endless den habe ich sogar früher sehr oft gespielt. Finde ich sehr cool. Und er hält halt so viel aus, dass er es sogar noch schafft, durch den da durchzukommen. Keine Ahnung, warum die papier lebendig sind, das kann ich leider vielleicht nicht beantworten, aber das ist auf jeden Fall... das ist auf jeden Fall so. So ein klein wenig gackig wird natürlich auch noch. Warum nicht? Ähm, ich würde sagen, hier packe ich so einen hin, weil der wird ihn jetzt kaputt machen. Genau. Und dann ähm, würde ich sagen, packen wir so einen dahin. Pitz, das passt. Oder schafft er das? Doch, das schafft er. Das schafft er. Da bin ich mir sehr sicher. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Ja, das passt ja, okay, das passt da. passt dann gut. Hätte der vielleicht auch geschafft, aber es für viel zu lange gedauert, glaube ich. Und es ist ja nur das erste Level: das ist ja I Zombie, ein Zombie, iKali, Kali, Was auch immer. Ein Oh man, ähm. Ich würde ja persönlich gerne normalen hinpacken, das mache ich doch. Das mache ich auch. Das ist gar... egal. hier den normalen hin? So. Der muss jetzt nur noch den da essen. Schafft er das überhaupt? Ne. kommt er nicht mehr hin, oder? Na. Gosh. Na, natürlich nicht. Du? Ich glaube, der schafft das aber zu ihm hin. Weil der muss ja den jetzt nicht mehr napfen, weil der jetzt viel mehr Leben. Der muss ja den nur aufhören. Wow. Jetzt schon der Arm ab? Nomf, Verdammt. Ich es noch einmal und während das gucke ich mal hier. Könnte ich ja auch einen normalen hinpacken. Jetzt mache ich mal. Das sollte glaube ich passen. Okay. Was ist? Das? Warum ist er jetzt schon tot hier unten? Ach was was? Hier komm, nimm einfach den hier von mir. Äh, so, hier oben rutsche einfach durch, hier unten wasche durch. Ist mir egal mit der Sonnenenergie. Ich glaube, nämlich die Sonnenenergie gibt uns gar nicht. Ich weiß nicht, ob die uns extra Geld geben, wenn wir genug haben oder halt viel haben. Aber ich glaube nicht. Deshalb ist es halt eh egal so. Ne? so nomf Nomf Nomf. Überlebt er das? Ich weiß es nicht. Hier kriegen wir noch Sonnenenergie, merke ich gerade. Aber jetzt nicht. Ja, ich bin ja schon mal hin. Okay. Schaffst du's, Bro? Schaffst du's? Wabt es schafft da, glaube ich. Das sollte er hinbekommen. Hab ich recht? Jo. Und Leute, ich würde euch gerne mal fragen, was ist denn euer Lieblingsmodus in diesem Spiel? Ihr habt ja jetzt bisher alle gesehen. Das ist jetzt hier der letzte Spielmodus, den wir sehen werden. Weil ich glaube, nach... In unserer Rätsel gibt es anscheinend nur die beiden. Wusste ich gar nicht. Ich ja, dachte, es gibt noch zwei, drei mehr. Aber okay. Kann ich mit Leben. <lacht> weil ein Zombie ist natürlich richtig cool, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Mich will jetzt nicht nerven. EIN Zombie! Episode 2! Uh, jetzt wird schwerer. Wir kriegen diesmal Mal einen Zombie in Fliegengitter Zombie. Und Dawg Zombie und einmal Zombie zurück. Ähm. Um, wo ist es am einfachsten? Ich würde sagen, ich pack hier mal so einen hin. Hier ja, noch den? Jo. Tut so, das soll doch alles so passen. Was ist hier? habe ich nicht genug, sondern der geht's a... yes. kurz okay. äh... hier das Okay das gleiche, oder? Ja hier das gleiche. Denke, das passt. Wir sind ja hier unten, packt das, Hier so ein Zack Zack Zack Zack Zack Zack Zack Zack Zack Zack Richtig saftig, geschmeidig und gut Okay, das haben die. nom nom nom nom danke dankeschön und dankeschön. Ab und zap. Die können wir natürlich nicht töten und die brauchen wir noch nicht töten. Das ist das Ziel ist einfach die Idee zu bekommen. Das heißt, wir brauchen die gar nicht töten. Es glaube, in späteren Level muss man die sogar gar muss man ist halt glaube ich auch versuchen einfach die nicht zu töten, weil es nicht möglich ist oder wie sowas irgend sowas glaube ich. Oh Gott, jetzt haben wir halt Probleme hier. Weil sein Schild ist fast kaputt. Oh, sein Schild ist kaputt. Aber es schafft er. Ja. Und ist Schiff war gar nicht kaputt. Na, geschafft haben wir es trotzdem. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt habe ich bei mir schon alles freigekauft, weil ich es noch nicht gesagt habe. Oder gezeigt habe? Habe ich das nicht in der letzten Folge gezeigt? Nee, habe ich nicht. Nee. Habe ich es in diesem Folge gezeigt? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Muss mir jetzt keine Gedanken machen, mache ich nach der Folge. Äh, hast du es drauf? Ich weiß es nicht, ich versuche es mal. Ich kriege diesmal den Buddel zum, die mine zombie <lacht> Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ja, wir machen wir das. Ich würde sagen, du bullst dich. Oh. Ja, gut. Oh, die Reihenfolge hat sich geändert. Dankeschön. Oh mein Gott. Seht ihr das da unten? Easy. Alter, ja, Energiefarm hier unten. Easy. So, du bullst dich doch da ganz hinten. Hier packen wir einen normalen hin. Der frisst dann den auf. Der geht er auf die Mine. Dann stirbt er. Ich hab gesagt, dann geht auf die Mine. Stirbt er. Oh, jetzt yes, yes, yes, yes es. Gibt es her Gibt es Yes. Okay. Ja, bam So, du gehst darüber. Das reicht dann so. Und dann packen wir hier noch so einen hin. Der frisst dann das ja auf. Und dann passt das gut. Äh, Kamikatze Boom! Oder so ich oder was auch immer. Oh, sag ich Kamikaze, ja? oh, oh, ich hab ich Katze, Äh, ja <lacht> was können wir hier noch machen. Hier würde ich sagen, packen wir noch so ein Zombie hin. Und hier vorne auch, oder? Hm. Jo, fahren sowas mal. Warum nicht? Schade ja nicht, denke ich mal. So, danke schön. Ich weiß er wird jetzt abgeschossen. Aber er frisst ja jetzt auf. Da, seht ihr? Von da passt das. Das passt alles. Ja. Zack. Und. Zack. Yay! Noch extra Punkte hier. Du gehst nach Hause, mein Freund, anscheinend. Jo, ich geh wieder zurück nach Hause. Hast du verdient? Warum haben die eigentlich rötliche Augen jetzt? Warum sind die so, so mit der Kikiru-Augen? Und der ist so ganz gechillte mit komplett weiß mit einem Punkt nur drauf. Warum sieht die überhaupt so aus? Warum, warum, warum überlege ich? Warum warum? Warum? Warum? Ja, warum? Ich kann nicht reden, deshalb einfach fragen, warum. Oh Gott, naja, egal. Yeah. Okay. Ich hab's anscheinend drauf, Leute. Nussini! Hutini! Nussini! Oh Gott, diese, diese Star Wars-Sounds von, von diesem minecraft toucher Naja, geil. Ähm, das ist jetzt falsches Thema. Das wird schwer, auf jeden Fall. Kann, können wir eine andere Reihenfolge haben? Nein, komm, wir machen ja Challenge. Challenge accepted. Hm, Leitern brauchen wir eigentlich überall, deshalb pack mal deine Leiter hin. Der frisst dann hier, damit ich ein wenig Erfahrung, äh, Erfahrung, genau. Ne, ein wenig Punkte hab da. Ja, geh weiter. Ja, ja, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, guter Hund, guter Hund. Am besten wirst du den da auch noch auf, aber das schafft er nicht. Oder? Jo, was ein krasser Boy. Dann mach du was mal da unten. Jo, der ist richtig krass. <lacht> nice. Das wird schwer. Das wird aber wohl nicht. Aber die Folge ist eigentlich schon zu Ende. Was ich. Schade finde ich. Hätte gerne einen Engel vor gehabt. Das schafft er, oder? Kommt der andere es auch geschafft. Du schaffst das auch. Nom nom nom. Yes. Ah. Uh, oh, uh, hier wird knapp. Wir müssen eigentlich überall. Von daher machen wir es doch überall. Seht ihr hier zum Beispiel die müssen wir gar nicht cool. Okay, danke schön, danke schön, danke schön. So, wer stirbt zuerst sterben? Du stirbst zuerst. Der ist auch mit... Ja, gut. So, du gehst da hoch. Du überlebst das schon. Du brauchst auch noch meinen Helm. Der packt das schon so. Der packt das. Der schafft das. Das ist easy Seht ihr? Er braucht nicht mal den zweiten Arm, er kann ja einfach mit einem Arm numpfen. Und dann sind die dort, die Papppflanzen, du Pappnase. Komm, beeil dich, Vor ihm der Helm noch abfliegt. Yes. Der wackelt schon so, der Helm. Na komm, beeil dich, wir wollen das nächste Level sehen. Die Folge ist jetzt nicht mehr lang, wir wollen nur noch ein Level hier heute sehen. Und dann werden wir den Modus beim nächsten Mal beenden. Oder beim übernächsten Mal, ich weiß nicht. Warte, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon mit dem Modus? Oh. Dann, äh, Werden wir den Modus in der nächsten Folge beenden. Und dann machen wir heute noch Dead Zeppelin. Oh. Oh, wir haben diesmal die Bungee Zombies und den Ballon Zombie. Pff, heißt, wir können mit dem einfach hier rüberfliegen, aber bringt das was? Ja, doch, oder? Hm. Machen wir das mal. Oh, warte, ich habe keine Sonnenenergie. <lacht> ja, gut, cool, ne? Äh, dann, dann, dann, dann pack mal... Da, pack mal dich hier hin. Oh! oh! Oh! Oh, oh! Da war ja was. <lacht> oh Gott. Was ist das denn für eine blöde... Reihenfolge. Kann ich den so oder sieht er das? Das sieht er nicht. Okay, gut. Das sieht er anscheinend nicht. Das finde ich gut so. Okay. Was mache ich hier? Hm, rüber fliegen kann ich nicht. Ich muss die eigentlich... Ich muss eigentlich rüber. Ich muss eigentlich... Ich versuche mal so, damit der jetzt nicht hier stirbt. Oh, oh, jetzt hat er den erkannt. damit wird er bei den gleich fressen. Das heißt, ich kann das doch noch mal so durch. Genau. Hier unten muss ich so durch. damit ich die Sonnenenergie bekomme. Yo. Oh, verdammt. Verdammt. Oh, aber es passt, es passt. Okay, ähm. Um. Na, aber hier sind Sonnenenergie. Ich weiß nicht. Erstmal gucken. Kann ich hier so durch? Kannst du versuchen. So, das erstmal hier rein, ja? Kann ich. Dankeschön. Sehr lieb. Von Ihnen. Vielen Dank. Für die gehirne vielen dank sehr lieb von dir manchmal spielt das leben mit dir gern pflanzen und zombies immer wird's was geben einer trickst dich aus <lacht> vielen dank für die hörne vielen dank sehr lieb von dir na komm, jetzt beide ich mal. Beil schmeier mal, ja. Come on. Puh. Der hat so ein komisches Design irgendwie. Dann da haben wir das ja auch um, geschafft, Hazel, yeah. Und wenn es dir gefallen hat, dann, dann wisst ihr Bescheid. Äh, ich ich wollte die Folge nicht lang, lang, langweilig halten, tut mir leid. Ich werde die nächste Folge versuchen, nicht langweilig zu halten. Und ja, hey, bye.